Okay. Ähm, ich würde vorschlagen, wir nehmen hier ein bisschen die Vegetation als Deckung. Und äh, Ach, boah, that's it. Okay. Ja. ja, ich würde auch sagen, wir, wir gehen ziemlich straight einfach durch. Ja, da sind ja genau. so ein paar Compounds in diesem Grün mit ein paar Häusern oder sowas. Da gucken wir einmal kurz rüber, ja, aber genau. nicht alles einzeln reingehen. Wir gehen jetzt einfach rüber und suchen uns die Preserve und nehmen, den gehen, ja. und, und. Genau. Ganz Wenn wichtig, der Typ hat ein blaues Barett auf ja. dem Kopf. ich durchgesagt. <lacht> Gut, dann... So, wir gehen jetzt zu Tage 3, wir gehen dazu direkt durchs Gemüse. Äh, die Gebäude nicht noch großartig knieren, sondern einfach durch, gucken. Wenn ihr in den Fenstern nichts seht, geht er weiter. Check. Okay, verstanden. Rot geht wieder vor, dann blau, dann gelb. Check! So, drei Mann auf die Dächer, bei eurer Markierung. Jo, So, wir haben wir knapp. Äh, Gelb bleibt ihr bitte in der Formation. Äh, Johnny? Auf der Karte seiner Markierung. Er hat dort 70 drei Mann auf dem sehen sie vorher. So. Es geht mir eben bald spazieren. Mhm. Ja. Bringen man sich schon, ich will nur sicher sein, dass kein Schuss drin kommt. Ja, bitte wiederholen. ein Fahrzeug an, im Norden von uns äh, ja, klar, aber halt. Was ist das für ein Fahrzeug? Nur Audio äh, Wie viele Raketen haben wir noch dabei? Äh, ich glaube das wurde gerade bekämpft Das klang so ja, das, ob der Heli schon mal drauf geschossen hat Das war... Need dann das war ein Bandler, den der Heli bekämpft hat Alles klar im war das. Clemens, die anderen sind schon ich weitergegangen. Ja. ja, aber das klingt so, als wäre unser Kast jetzt tatsächlich auch wieder ein Kast und nicht nur ein Kopf unten halten und immer von Deckung zu Deckung ab jetzt. Frage, wollen wir dort links erstmal hinter diese Steinmauer, dieses Häuschen gehen? Äh, positiv. Auf... 012 2 das kleine Häuschen, da gehen wir in Wir sehen die Kontakte schon auf 357. Sch schießt auf uns, SF. Dann Dann Feuer wieder. die können auch in offenen Ruinen sein. Gut, dann ändern wir jetzt unsere Marschformation. Wir gehen nicht mehr hintereinander, sondern alle nebeneinander mit ein bisschen Abstand. Gefächert rechts und links. Gemeinsam auf einer Reihe, auf einer Höhe, auf die Gebäude zu. Äh, lied auch an euch, wir gehen jetzt nicht mehr in Reihe hintereinander, sondern lied nebeneinander auf die Gebäude zu. Dann können wir besser folgen. Lied verstanden von der Ausführung. Die Welt geht ganz rechts. BTR344 auf Straße. Bekämpfen, wenn möglich. Ich hab da ja. nichts dabei. Ich mach schon. Lüste. Okay, erledigt. Nice. Das sieht schon gut aus, oder? Ich bin schon kurz die Wuffel, das hat kurz auf mich gezielt, das war ein bisschen... Ja, Ich glaub, das ist so, wir werden diese Linienformation jetzt auch beibehalten, wenn wir in die Stadt gehen. Das heißt, jeder klärt quasi in Richtung Norden raus für sich auf einer Linie die Gebäude, dass wir immer nebenan bleiben, auf Crossfire achten. Stück. Äh, behalten die Linie Informationen bei, sodass wir praktisch auf einer Höhe durch die Stadt durchgehen und alles sicher und auf Crossfire achten. Geht verstanden. Ja. Clemens, ich komm zu dir. Ben hat einen Kontakt bei eurem Haus. Clemens, soll direkt im Haus alleine sein. Du machst erster hey, Mann! Ich würd's klären. Ich glaube schon, ja. Ja, sauber erstmal. Ist so, ja noch eine Treppe? Okay, Johnny geht drauf. Dann kann man ja durchs Gebäude durchgehen. Achtung, ich mach hier auch. Ja. Innenhof. Hier draußen sieht's klar aus. erledigt. Das wird er sein. Erstmal noch nicht nach oben, sondern die blaue Tür würde ich sagen. Oben ist immer gefährlich. Nee. Dieter, mach du, ich bin der Medic. Ja, Bernhard, bitte zurückholen. Komm hinter die Mauer, Bernhard. Du, ich bin hier mit meinem Komm, Buddy, ich ich sieht sicher aus. Chris, hier drin ist sauber, wir sind im Innenhof. Achtung! Schuss von dem Gebäude, wo wir gerade drin waren. Kontakt hinter Clemens, hast Dage. du... Bist du noch ab? Auf der Treppe, ja. Oben auf dem Dach? Nee. Der muss über mir drüber sein. Er ist oben ja. auf dem Dach. Da kann er mir nicht gefährlich werden, weil hier gibt es keinen Zugang. Ich gehe hoch. Pass auf, der ist dort oben drauf. Vielleicht ist er in dem Haus oben drin. Also vom Erdgeschoss hier gibt es keinen Zugang nach oben. Ah, hier ist der Kollege mit dem blauen Barrett. Nicht schießen, nicht schießen, der Kollege mit dem blauen Barrett ist unserer. Wir haben die zehn Personen gefunden. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Äh, wir haben die Zielposition in dem Gebäude, in dem ersten Gebäude, östlich der Tankstelle. Wiederholen, Wie geht's äh, geht's geht's euch, weil ihr habt tun, so sind sind sind die Zielposition. Alle fit? Wir in dem Gebäude nicht. östlich von der Tankstelle, das was Blau gesichert hat. Okay, verstanden. Äh, dann bringt die kurz eben einen Raum, wo es sicher ist, und wir versuchen, okay, die gerade die letzten. Immer noch Beschuss, glaube ich, Nordost. Ich würde sagen, wir sammeln uns alle bei der, Ziel, äh, bei der Zielperson und schauen, dass wir da gleich hier wieder rauskommen. Oh, und und der und Heli zusammen. darf jetzt wahrscheinlich alles andere unter Beschuss nehmen. Lieder noch Zeit kommen. Achtung, an der Tankstelle ist er noch. Ja. Lieder. Hört. Wir haben die Zielperson gesichert, sind aber noch unter Feuer. Theoretisch ja. könnten wir auch jetzt den Heli mal loslassen ordentlich. Ja, Nehmen wir das Team auf 30, ich habe ein dickeres Kollege. Hey, alles Negativ, ihr habt die Zielposition. Bloß keine Granaten äh, darüber Stellung. werfen. Wir bringen euch Verstärkung. Verstanden, halten die Stellung. Ja. Verstärkung. Ja, wir haben nichts. Alles X. gut, alles gut. Okay, wir halten die Stellung hier, halten die Zielposition am Leben, es kommt Verstärkung. Johnny hat Kabelbinder dabei. Ja, dann benutzt die. Wir haben alle Kabelbinder. Schau Die auf uh, ja. Clemens, hörst du mich? Ja. Clemens? Ja. Dir. dir geht's so gut? Aufbauen. Ja. Okay. Was ist? Ob's dir gut geht? Ja, das kann ich. Okay. Ja, Das ist eine scheiß Position, wo sichere ich denn am besten... Äh, ja Johnny, ich behalte mal hier so die Ecke im Blick. Ja. Kann ich mal außen laufen, ob ich die Geisel finde? Ja. Da ist mit der Geisel, dass sie erschossen wurde Ah, ich habe ihn, ich habe ihn, ich bringe ihn rein oh, Wir haben ihn wieder <lacht> gefunden Also ich sicher den Bereich Richtung Südwesten Ja, das ist unser Schienluck verstanden, danke äh, Falls möglich, die Geisel noch, bitte dann. in den Raum bringen Check, dann Check Wurde mit weißem Rauch eine LC markiert? Äh, ich weiß nicht, ich frage nach. Weißer Rauch an ganz schlechter LC südlich der Tankstelle. Ah, nee. äh, haben wir die LC irgendwie markiert? Äh, negativ, mir wurde gesagt im Also wir schauen, wo er landet. Dann potenzieller Feind im Süd ja, Südwesten. Ich fertig, nimmt die Geisel Warum machen die den Motor aus? Ich weiß es nicht. Gut, oh, dann die Guys in den Heli verladen und alle einsteigen. Ich steige als letzter ein. Das heißt nicht äh, Johnny, wir sitzen gleich alle auf. Alle aufsitzen. Geisel sitzt. Reinspaziert. Dann alle einsteigen. Auch aufsitzen, wir sitzen auf. Oh, der sitzt hier so artig, als ob er sein Leben lang nichts anderes gemacht hätte. Ja, sagt mir einfach sobald alle drin Er wird sich wahrscheinlich denken, oh, der kommt vor eines amerikanischen Gefängnisses. Bäger sitzt, Lee sitzt, wir können starten. Ja, alles, alle drin. Boarding Completed. Leader nur Pizza. Unterwegs, schon unterwegs. Schau mal unterwegs. Die Maschine macht Zicken. Ist ein alt, altes Modell. Ausstanden. Wir können ja schieben helfen. Wieso? Sch äh, machst du dich ähm... Äh, sagst du freiwillig Ja? Lass dich gern hier, dann kannst du schieben. Ich meine den Motor an <lacht> das <lacht> Gut. <lacht> Leute. Der Arbeit. So, Herr Faruki, dann kriegen Sie jetzt mal ein bisschen Complimentary Medical Treatment. Warum haben noch Probleme? An ja, den Beinen, also vom Dach runter ist. Ach so, ich dachte, ihr habt ihn reingeschossen. Nein, nein.